Euch dann ein bisschen dicht draufsetzen. Ja, ja. Ja, warten wir ein bisschen. Oh, Johanna unterhält sich schon. Ja. Ja, das lieben wir halt, dass wir auch mal sehen, so mhm. wie leben andere Kulturen ja. und so. Also ja. wir mögen es jetzt nicht nur am Strand. Ja. Guck mal, die Kinder spielen ja, da. Ja, das habe ich auch schon fotografiert. Das ist gut. Gehen wir hin? Hin. Wir gehen mal zum Kindern. Zu ja. den Kindern. Du Wie dirty. Sandra, hier von hier aus. Ah ja. Gut, ist viel Spielzeuge. Ein Ball. Ein Ball. Ball. Ball. Ball. Good. Bola, bola, bola. bola. bola. bola. Er <lacht> hat so sie hat so hier ist ein Mädchen, glaube ich. Ja. Hätte ich auch gedacht. Die singen, die Kinder, äh, wie in der Schule. Ja, Ja, so etwa, ne? Aber die singen etwas von Farben, Rot, Weiß. Die sind ja die Farben von den Fähnchen bei uns, ne? Von den Fähnchen? Ja, uns, ne? ja äh, von Fahnen ja. bei uns, ja. Die, so genau die gleiche Farbe haben die Kinder bei, zur Schule, also die Uniform. Ja. Bola. Bola. Bola, no? Bola. Bola. <laughs> Bola. Oh god. Ich bin Oh. Haha. <laughs> <laughs> Nein. <Nur> oh so Ja, schwierig jetzt so also ein bisschen viel Wasser jetzt, ne? Das ist ein Auto für die Wasserfälle, wenn es hier so bleibt? Ja. <lacht> Aber da sind ja Ölwasserfälle. <lacht> Oder ist es mit den Wasserfällen zu schwierig? Nee, das geht ja. Naja, es ist in Ordnung, man kann immer noch zum ja, Wasserfall. Wir sind ja auch nass. Ja. <lacht> Wir haben Regenjagd im Auto. Oder wir haben auch schon Regenschirmen dabei. Wollen sich die Menschen hier, wenn es ist so positiv? Ja, es ist schon was Positives. Das heißt schon das Segen des Gottes ja. an die Reiswerte, an das Leben des Einheim der Einheimischen. Ja. Wenn es, das, wenn das zu lang zum Beispiel, Trockenzeit zu lang ist, ja, ja. dann gibt es ein Ritual, ja, äh, dass die dann, die dann Regen um, ja, Regen, um, um Regen des, den Gott bieten, ja, ja. sowas, ne? Da gibt es auch schon diese Prisian, ja, dieser Sportart von äh, Veranstaltungen, sowas, ja. ne. Dass sie dann irgendwie mal so gefeiert wird, ja, oder so, gebeten, ja, dass Gott irgendwie mal so ein bisschen Regen dann gibt, ja. Und wie viele Kinder hat so eine Familie, die auf dem Dorf lebt im Schnitt? Normalerweise jetzt, ja, also drei, ja. Es gibt auch schon welche, die fünf Kinder haben oder sechs Kinder, ja. Okay. Mhm. Besser hier. Ja, natürlich. Ja, dann wollen die, dann die Einheimischen auch schon viele Kinder haben, ja? Also vielleicht schon fünf, ja? Aber natürlich jetzt in der modernen Zeit ist das Leben auch schon ziemlich teuer. Ja. Dann vielleicht, ich zum Beispiel, ich habe zwar aber nur zwei Töchter, ja? Ja. Aber viele dann haben dann vielleicht drei oder vier ja, Kinder, okay. ja? Das wäre schon zu teuer jetzt ja. langsam, ne? Und wie alt sind deine Töchter? Äh, 22, ja? ja? Und die kleinere ist zwölf, ja? ja. Ja, also. Dann äh, bei wenn mir.. Wenn die Eltern das Studium so. oder bezahlt das Staat? Unterschiedlich. Wenn man so ein, ein, ein Stipendium kriegt, ja. dann wird das dann vom Staat bezahlt. Ja. Ja. Aber ich muss dann für die Tochter dann auch selber zahlen. Ja. Ja. Aber gut, dass sie dann in, die, in, in eine staatliche Schule oder Universität geht. Ja. Ja. Das ist nicht so teuer wie in der privaten Schule. Ja. Manchmal. sie studiert schon jetzt, schon am Ende des Semesters, vielleicht so am Ende des Studiums. Vielleicht nächstes Jahr ist sie fertig. Äh, internationale Beziehung, ja. Äh, international Relations, sowas, ne? <lacht> Und hat man jetzt hier eine bessere Zukunft, wenn man jetzt studiert hat? Ja, sicher. Ja. Ja. Das ist auch so. Genau, das heißt, man kann auch schon Beamten werden, ah, ja. ähm, man wird auch schon einfacher von Unternehmen äh, genau. äh, aufgenommen werden. Ja. Aber natürlich, es wird auch schon empfohlen, dass man so selbstständig ist. Ja. Also, dass äh, selbst so ein Geschäftsmann vielleicht ja. Ja, wird. Ja. Das ist halt so besser für die Wirtschaft, vom, für, für den Staat auch. Ja. Je mehr privaten Unternehmer, umso besser ist es dann. Ja. Ja? Schon ja. ja, ein schon weniger. Ja. Aber wir werden noch nass, wenn wir, ja, wir ein bisschen laufen Ja. Zum <lacht> ja. <lacht> Aber das ist mal schön, dass man das mal so gesehen hat. Ja, das? natürlich. Ja. Das ist dann halt, dass man so irgendwie mal so Eindruck ja, bekommt, ja, genau. wie die Leute damals bei uns hier leben. Jetzt lebt man auch schon irgendwie mal mehr international ja. in der Stadt, ja. Sogar wenn man in, äh, in Denpasar zum Beispiel, ja. nur in Denpasar ist, ja, dann äh, ist es schon international. Da ja. merkt man überhaupt nicht mehr, wie die Einheimischen dort ja. leben, ja. Da gibt es auch schon traditionelles Dorf auf Bali, das man auch besuchen kann, um ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie die Balinesen leben, wie das Dorf aussieht, ja. Normalerweise wird das Dorf immer oder ein Familienhaus von einem Tempel irgendwie mal so, Ausgestattet, ja? Yeah? So, ja. So, langsam. Können wir weitergehen. <lacht> Das baum Ja. Hallo. Was? Die Jacke. Die Jacke, ja. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind ja nicht aus Watte. Aus Zucker. <lacht> oder aus Salz, sagt man. Ja? Hier sagt man Salz. Ja. Warum sagt man meistens Zucker? Achso.